Dieses Video setzt die zu den Aufgaben entsprechenden Theorieteilen voraus. Bitte sehe links unten. Das betrifft allerdings äh, die, äh, das, den Probetest, den wir schon in einem anderen Video auf, angefangen haben. Jetzt kommen weitere Aufgaben, also die Aufgabe Nummer 7, die mit Diagrammen zu tun haben, hat. Also die Frage jetzt hier ist: Wie viele Packungen haben 4 oder 3 oder beziehungsweise keine Banane? Ja, unten stehen Bananen, also Bananen pro Packung, also, also Bananen und hier steht die Anzahl der Packungen. Hier liest man, also in die Höhe liest man die Packungen ab. Und hier unten, also auf dieser Achse hier, die nennt man auch X-Achse, liest man die Anzahl der Bananen ab. Also wenn man jetzt vier Bananen lesen, ablesen will, wo sind hier unten vier, also Bananen, das sind vier. Wie hoch ist es? Es geht bis zu fünf, also vier Bananen haben fünf packungen drei bananen drei bananen also man liest hier unten die bananen und nicht bitte hier also hier sind die bananen ja drei wie hoch ist das gar nicht also das bedeutet keine packung und dann beziehungsweise keine banane sehr viele denken dann keine banane ist das hier aber nein nochmal, hier sind Bananen, bitte, also, und hier stehen halt drei Bananen, ja, lustig, und das bedeutet jetzt, wie hoch ist das, äh, das ist hier 0, aber das sind die Packungen, wir brauchen jetzt 0 Bananen, keine Bananen, das sind 3, 2, 1, 0, das ist keine Bananen, wie hoch ist das, 4 Packungen. Also, 4 Packungen sind ohne Bananen drinnen gekommen. Blöd. Wie auch immer. Wie viele Packungen haben mindestens 2 bzw. höchstens 4 Bananen? Was bedeutet mindestens? Bedeutet 2 oder mehr? 2 oder mehr? 2, 3, 4 oder 5. Wie viele Packungen haben jetzt 2 oder mehr Bananen? 2 haben 3 Packungen, 3 keine, 4 5 und 5 eine Packung. Wie viele Packungen sind das insgesamt? Also drei 3 plus 0 plus 5 plus 1. Also nicht hier jetzt die Anzahl lesen, sondern die Anzahl der Packungen für diesen Teil der Bananen. Ja? Also das bedeutet noch einmal, 2 Bananen haben 3 Packungen, 3 und 0. 4 Bananen 5 Packungen, 3 und 0 und 5 und 5 Bananen keine Packungen, 3 und 0 und 5 und 1, das sind 9 Packungen. Höchstens 4 Bananen bedeutet bis 4, also alles was bis hier steht. Also, und hier muss man nicht die Bananen addieren, sondern die Packungen wieder, aber man muss alle Anzahl von Bananen unten bis 4. Also es bedeutet mit 0 Bananen keine Bananen, da haben wir 4 Packungen, mit einer 2 Packungen, mit 2 3 Packungen, mit 3 keine und mit 4 5 also 0 4 1 und 2 und 6 und 3 9 und 0 noch immer noch 9 und 5 14 packen haben halt höchstens vier bananen ja und dann weiter jetzt lesen wir dieses diagramm ab wie viel war die temperatur von Gregor? da ist gregos aus der temperatur um oh, steht da um 2, um 2, das ist die Uhrzeit hier unten, ja. 2, da steht es zwischen 36 und 36,2, war genau in der Mitte, das bedeutet 36,1. Was steht danach um 10 Uhr? Sagen wir mal um 10, das ist zwischen 36,2 und 36,4, ein bisschen Richtung 36,4, also ich würde sagen 36,34, 35, 36, das weiß man nicht, eben nicht genau, man kann irgendeine Zahl, die da in der Nähe steht, schreiben um 14 Uhr um 14 Uhr da ist die Temperatur genau 36,6 um 18 Uhr um 18 Uhr das ist tatsächlich wieder zw genau zwischen 36,2 und 36,4 also 36,3 um wie viel Uhr hat Greco eine Temperatur von 36,2 oder 36,5 Grad Celsius also sagen wir jetzt hier die Grad Celsius, hier sagen wir mal, wo steht 36,3 hier, 0,2, ja und was gefragt, um wie viel Uhr, also jetzt hier, wo trifft also diese, diese Strecke hier, wo trifft sie die Funktion, also wo trifft sie diese Kurve hier, also 36,3, das ist ein bisschen nach 1, was habe ich da geschrieben, 1 .30 Uhr 30, ja, aber gehen wir weiter, da gibt es auch um 6 Uhr, gehen wir weiter, ja das gibt es auch um 22 Uhr das ist geschrieben. ja Und 36,5, das ist genau in der Mitte zwischen 4 und 5. Wo haben wir das? Um 12. Und dann hm, zwischen 14 und 16, aber eher Richtung 16. Äh, also 15.20 Uhr habe ich da geschrieben. Man kann so etwas da in der Nähe schreiben. Und dann jetzt hier wieder zwischen 18 und 20 und wieder Richtung äh, 20, also ein bisschen nach 19 Uhr hier in der Mitte, ja, also 19.50 Uhr und dann kommt noch ein Wert vor kurz vor 22, also 21 Uhr und 50 Minuten. So, Klammer auflösen. Jetzt, das haben wir hoffentlich mit dem Erklärungsvideo gut gelernt, dass hier draußen muss man mit jeder Summante hier drin multiplizieren. Also 3b -Quadrat mal 5, und man kann hier nur die Zahlen multiplizieren. 3 mal 5 ist 15 und das b -Quadrat bleibt so. Minus 3 mal 2 ist 6. b hoch 2 mal b hoch 3, da muss man die Hochzahl addieren, b hoch 5. Und 3b hoch 2 mal b, da muss man die b haben wir noch einmal da. Also zweimal hier und einmal da, das ist bei hoch 3, die 3 bleibt so wie sie ist. Und wenn man zwei Klammer hat, das haben wir auch hoffentlich im entsprechenden Video auch gut gelernt, das bedeutet jetzt hier, man macht diese Pfeile, ist eh erlaubt, das ist jedes, jedes Mittel, das man so zu Hilfe be, äh, benutzt, ist auch okay. Und es bedeutet, man macht diese Verbindungen, Je, jede summand von der ersten Klammer mit jedem summand von der zweiten Klammer. Und das ist jetzt hier 3, 7 mal. G hoch 7 mal 7, G hoch 3, 3 mal 7 ist 21, G hoch 7 mal G hoch 3, Hochzahlen addieren, das ist G hoch 10, 3 G hoch 7 mal 5, das ist 3 mal 5, 15 G hoch 7 und weil wir hier nichts haben, ist ein Plus gemeint, da ist ein Minus, also dafür Plus mal Minus ist Minus und davor steht halt ein Minus. Und wenn wir das jetzt hier machen, 2 mal 7, das ist Plus mal Plus, das muss also wieder Plus sein, 2 mal 7 ist 40. 14 g hoch 4, g hoch 3, die Hochzahlen muss man addieren, das ist insgesamt g hoch 7. Und dann plus mal minus, kommt dann nach minus, das ist 2 mal 5, 10 und g hoch 4 bleibt so wie es ist. Und wir sehen jetzt hier, wir haben zwei Terme, die die gleiche Hochzahl haben, also minus 15 plus 14 g hoch 7, also insgesamt minus 15 plus 14, das sind minus 1 und die 1 kann man weglassen halt. Also minus g hoch 7. Und das ist halt dann das Endergebnis. Ja? Bei der Gegenrechnung jetzt. Finden Sie, wie viel die unbekannte Variable sein soll, damit die Gleichung stimmt. Wenn 5t ist, gleich 34 ist, was bedeutet, wenn nichts dazwischen steht, mal. Also das bedeutet, die Gegenrechnung soll durch sein. Also t ist 35 durch 5. Oder man kann das auch als Bruch schreiben. Und wenn das Ergebnis der Bruch genau ist, dann kann man auch hier das auch genau schreiben. Sonst ist es doch lieber, das als Buch zu lassen. Ja? Oh, und was ist jetzt hier das ist 345 plus c 37 also wir wollen das auf die andere seite bringen das ist eine summe steht ein plus und davor steht kein minus also ist ein plus gemeint wird auf die andere seite gebracht wird zum minus also 37 minus 345 also das ist minus 308 genauso hier das ist minus 87 Also wir müssen das 87 auf die andere seite bringen also es wird zum plus und daher ist das Ergebnis 141. Wenn wir jetzt zwischen Z und 71 ein durch haben, müssen wir das auf die andere Seite bringen. Das bedeutet, es wird zumal Z ist halt so viel. Und wenn wir hier B mal 23 ist so viel, es steht hier wieder ein Mal, die Gegenrechnung ist durch. Und das Ergebnis ist ungefähr, aber nicht mehr genau 30,3. Genau das Ergebnis ist, was dieser Bruch hier uns zeigt. Bei den Textaufgaben dividieren Sie die Summe aus 65 und 12 mit der Differenz aus 12 und 5. Was ist hier gemeint? Dividieren Sie was, was, nicht die Zahlen. das steht, dividieren Sie die Summe. Also man muss erst die Summe berechnen. Die Summe aus 65 und 12. Das ist 77. Und mit was muss man das dividieren? Mit der Differenz. Nicht mit 12 oder 5. Mit der Differenz muss man dividieren. Also berechnet man die Differenz. 12 minus 5, das ist 7. Und jetzt macht man die Division der Summe also 77 durch die Differenz, das ist 7, also das Ergebnis 77 durch 7, das ist 11. Ja? Subtrahieren, also 6 um 12 erhöht, den Quotient aus 135 und 5. Subtrahieren bedeutet Minus aus 6. Müssen wir jetzt 6 benutzen? Nein, da steht 6 um 12 erhöht. Also erst müssen wir jetzt 6 um 12 erhöhen, also Plus machen, 18. Aus 18 müssen wir dann den Quotient subtrahieren. Also müssen wir erst ein Durch machen, also 135 durch 5, das ist doch 27. Also dann müssen wir aus 18 75 subtrahieren. Also 18 minus 5, äh, nicht 5, 27 Entschuldigung. 18 minus 27 ist kalt minus 9. Dann. Multiplizieren Sie 15 und 4, reduziert mit dem Dreifachen von 5. 7. Also 15 um 4 reduziert, also was, das muss man zuerst so machen, das ist dann halb 11 und das muss man multiplizieren, mal machen, mit was? Aber mit dem Dreifachen von 7. Dreifachen bedeutet auch mal, und das muss man erst machen, 3 mal 7, 21 und das Ergebnis von dieser Reduktion, also von dieser Subtraktion hier, 11, muss man mit dieser Zahl, mit diesem Dreifachen von 7 multiplizieren, also 11 mal 21 ist 231. Gut den Rest in einem anderen Video. Danke sehr.